Und willkommen zurück, Reisende. Wir befinden uns wieder in No Man's Sky. In der letzten Folge haben wir gegen Wächter gekämpft und uns zwei neue Multitools geholt. Und jetzt werden wir erstmal, wie rechts unten zu so sehen, ja, das Computerarchive sind wieder fertig. Gucken, wo er uns diesmal jetzt dann hinschickt. Wenn wir die Quest als erstes machen? Danach werden wir uns mit unserem Achter erstmal Richtung Galaxie mit da etwas bewegen. Und gucken, ob, was wir noch für Planeten finden, die wir noch nicht kennen. Und diese oder nächste Folge werden wir dann die Atlas-Mission einmal vollständig erledigen. Aber erst kommt jetzt was mit den Archiven. Und wir müssen ja auch noch eine Siedlung finden. Gucken wo er uns hinschickt. Wir können ja auf dem Weg Richtung Galaxiemitte nach einer Siedlung Ausschau halten. Also zumindest nach einem Planeten, der einigermaßen geeignet dafür ist. Ah, und dem nehmen wir nicht wahr. Gucken, ob das schon jemand vor uns entdeckt hat. ja jetzt nicht wahr sein. Dann war schon wieder ein Prachterkampf. Frachterkampf Markus. Können wir mal schauen, was das hier für ein Frachter ist? Nein. So, das Ode ist sogar ein großer. Wir können uns den hier mal angucken, was der für eine Farbe hat? MB frachter Wir haben ja schon einen S. Da ist der Captain. Ah, der ist gar nicht schwarzwisch zuerst, sagte der ist so grau. wir jetzt erstmal die Bezahlung so dann können wir jetzt unserer Quest Also, jetzt hatte ich gar nicht drauf geachtet haben wir die jetzt entdeckt oder ja, haben wir entdeckt 2, 4, 6 bewegen wir uns Richtung Quest und scannen das Gebiet auch gleich mal aggressive Wächter, da schickt er uns hin so, also cool Planet wird überhaupt nicht angezeigt. Hat überhaupt einer angezeigt? Nö. da. Ostiger Planet. Rasselnder Planet, okay. Den da hinten wir wohl nicht erfasst, oder? Oh, doch, da. Ein winterlicher Mond. den wir hier jetzt noch irgendeinen? Ja, da müssen wir hin. Oh. Also ohne Radar ist das dann doch ein bisschen schwierig. Senkt heißer Planet, okay. Keine Ahnung, was jetzt mit unserem Radar ist. Weil ausgebaut haben wir hier nichts. Soll es noch eingebaut. So wie es soll. Hm. Hm. Holen wir uns jetzt lieber erst den Teleporterpunkt. Wir können das System ja direkt umbenennen. dann ab zu den aggressiven Wächtern, hoffentlich lassen sie uns in Ruhe. Weil so schlimm wäre jetzt auch nicht. Wir haben ja jetzt cooles Multitool. Ach, wir müssen auf dem Planeten okay. Ungefährer Standort, das heißt, wir scannen wieder mit C, sobald wir in der Nähe sind. Ist auch ein Gebäude. Das ist es vielleicht das hier? Also draußen liegen wieder Eier, ja. Das, ist das Gebäude hier. Neuer Sektor. Da schweben schon wieder trockene Daten. So, oh, Gravitino. Naja, hier gibt es aggressive Wächter. Das heißt, hier gibt es wieder sehr viele Gravitino-Bälle. Acht Kreaturen gibt es hier. Irgendwelche Vögel. Scheint jetzt nicht hier in der Nähe welche zu geben. Ja, nur zwei Spezies in der Nähe. gucken ob die jetzt langsam mal fertig wird die quest. Ach oh, cool. Das Ding kann uns angreifen und wir können es nicht töten. Die Wächter durch die Leere schwärmen, sich auf den Befehl einer unbekannten Macht in diese Dimension hinein und wieder hinaus äh, wieder aus ihr herausworpen und die Echos der Toten in den Archiven verstauen. Laylabs tut es den anderen nicht gleich. Er starrt mich einfach an und sein Licht leuchtet dabei unverändert, das beruhigt mich. Ich durchsuche den physischen Speicher, der mit dem Terminal verbunden ist. Wer auch immer diese Nachricht aufgezeichnet hat, hat auch eine Technologie hinterlassen. Ach, wer weiß, wie lange wir jetzt warten müssen. Also diesmal steht kein Zeitcountdown dabei. Das heißt, wir könnten uns zurück teleportieren über die Basis. Also über die Raumstation oder wir können auch direkt einfach rückspringen landen und dann gucken wo er uns wieder hinschickt also langsam müsste die quest ja beendet sein Das ist nur die Frage, wo müssen wir hin? Ja. Vielleicht finden wir ja auf dem Weg zu einer Siedlung einen paradiesischen Planeten, der mal nicht gelb ist und aussieht wie ein riesen Weizenplanet. Dann können wir da einfach die Mission der Siedlung neu starten und uns dann um die Siedlung, die sich dort befindet, kümmern. Ah, wir haben ja auch noch Pflanzen angebaut für den Pflanzenheini in seiner Quest. Mal ja danach aktivieren, damit die hier angenommen haben. Einmal speichern. In der Lampe. So. Die Aufgabe ist echt leicht nervend. Er schickt einen immer einfach so in irgendein anderes Sternsystem. So, wenn wir jetzt hier schon sind: Landwirtschaft, Magenkrampfblumen anpflanzen und ernten. Oh, eine gibt echt 25. Also hätten wir uns die anderen sparen können. Aber gut, wir wussten nicht, wie viel die uns gibt. Daher ist es sicherer, lieber ein paar mehr anzupflanzen. So. Nächste Basis-Computer-Aufgabe. wahrscheinlich wieder auf dem letzten oder Säureplanet oder so. immer zu dem Gebäude mit den Eiern. Da waren wir ja eben. Okay, er schickt uns zweimal ins selbe System. Hoffentlich nicht auch exakt zur selben, zum selben Gebäude. Was für ein Fehler im Spiel ist denn das hier bitte? Versteh's nicht. Also wir können jetzt einfach jedes Mal, wenn wir hier hinspringen, uns den Frachter angucken, ganz in Ruhe. Obwohl wir den Frachterkampf in dem Sinne ja beendet haben, weil wir uns die Belohnung geholt haben. Eine Belohnung das ist aber wieder ein B-Frachter, also neuer Anleitungseintrag. Frachter noch schon ein. Jetzt wird das Spiel aber komisch. Auch ein anderer Captain im war Rot. So, so kann man das natürlich auch machen. jetzt könnten wir rückspringen, wieder hierher springen und uns jedes Mal wieder eine Belohnung holen. seltsam. Falls ihr das auch schon hattet, könnt ihr das ja gerne schreiben. Weil sonst, wenn du einfach neu lädt, ist ja der Frachterkampf wieder da. Aber wenn die Belohnung annimmst, ein system verlässt, müsste der nächste ja erst auf sich warten. fünf Vorsprünge oder zwei stunden oder beides zusammen sogar und dass wir jetzt beide direkt hintereinander hatten, obwohl wir die belohnung angenommen haben ist so unfaszinierend Scheint echt dasselbe gebäude zu sein Ja, wir haben doch nicht neu geladen, gar nichts. Es ist doch auch umbenannt worden schon. Ja. Also wir waren ja eindeutig eben gerade hier. Oh, mal ja, gespannt. Versuch Erinnerung beizulesen. Er stand über mir, als ich aufwachte, plapperte vor sich hin und seine Augen waren irgendwie zwischen Schrecken und Freude gefangen. Er war der größte Gag, den ich jemals gesehen hatte, aber das Geheimnis war schnell gelöst. Er fragte mich nach dem Imperium, uh, nach unserem Imperium. Er wollte wissen, ob die Erstgebrüteten noch immer von ihm sprachen. In seinem früheren Leben besaß er nämlich hunderte korvax sklaven Er erinnert sich nicht, wie er an diesen Ort gekommen ist. In seinem Gesicht wimmelte es vor Nanit. Er ist allein. Ich durchsuche den physischen Speicher, der mit dem Terminal verbunden ist. Wer auch immer diese Nachricht aufgezeichnet hat, hat auch eine Technologie hinterlassen. Das ist ja nun immer dasselbe. Jetzt müssen wir wieder zurück. dann höchstwahrscheinlich wahrscheinlich würde ich jetzt mal vermuten einfach exakt hier wieder hinzukommen ich habe mal gespannt ob dann wieder den Frachterkampf gibt dürfte ja eigentlich nicht sein Dann springst du einfach ins System, Wenn es nicht der richtige Frachtklasse ist, die du haben willst? Springst du wieder raus und springst halt wieder rein und holst dir immer die Belohnung. Kannst das mit dem Neuladen einfach überspringen? Hm. Ja, und dann kommst du in einer Tour Belohnung und dann den Frachter in der Klasse, in den du dann haben möchtest. Also wie doppelt belohnt werden. Das Gefühl trotz Upgrades ist unser Schiff ein bisschen langsam. Oh, mal gucken, ob er uns exakt da wieder hinschickt. ins All und dann sehen wir ja jetzt. Dann scheint ja irgendwas nicht zu stimmen. Also es war immerhin ein anderer Text beim zweiten Mal jetzt bei der Quest. Also die scheint ja weiterzuführen die Quest. Nur uh, ist ein anderes System. So, da springen wir gleich hin. Testen jetzt einfach mal. Jetzt hier immer noch der Frachterkampf aktiv ist. Also, sollte das eigentlich nicht sein. Ist nicht wahr. Hier habe ich das schon wieder hingekriegt. Was sind denn die blöden Piraten eigentlich hin? Ich tauche hinter mir immer zwei auf. Ah. Warte mal, da hinten ist doch jetzt also hier stimmt doch was nicht. Der unendliche Frachterkampf, Müssen wir uns das System ja mal merken. Jedes Mal, wenn wir hier hinspringen. zum Belohnung. Weil wir vielleicht ja wissen, wenn die Belohnung angenommen wird. Doch hier ist mal selbe Frachter. Jetzt steht oben auf ja. Also er denkt wirklich scheinbar, wir sind das erste Mal hier. Wir haben doch die Belohnung jetzt schon zweimal angenommen. Und damit ist der Frachterkampf eigentlich beendet. Jetzt ist er auch wieder rot. Also jetzt haben wir das dritte Mal. So kommt man natürlich auch den Ruf hoch bei den Korvax. Das ist schon seltsam. Ich will was. Uns direkt doppelt geportet. Also ist diesmal ein anderer Spielfehler. Wir bekommen immer eine Belohnung, aber der Frachter bleibt immer derselbe. Blaue und gelbe Schiffe gibt es hier. Okay. Oh, oh. Ich sehe in dem anderen System jetzt nicht auch ein Frachterkampf. Scheint nur das System einen kleinen Fehler da zu haben. Ja, hier ist keiner. Weil er ja beendet ist eigentlich. Ach so, Mist waren wir jetzt hier schon. Ja. Also jetzt gerade von uns entdeckt. Verlassener Planet. Ja, wie kann das... Dutch Foto 81 hat den entdeckt verlassener Planet Nehmt mit hoher Energie auch von Dutch Foto auch von Dutch Foto auf dem war er nicht hier steht ich habe das entdeckt und ich kann es umbenennen naja Das System hat sich kampflos ergeben, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwie scheint irgendwas nicht so zu stimmen heute. Hyperborelischer, europäischer, ja, kann ich mich aussprechen. Erst funktioniert unser Scanner nicht, dann können wir den Frachterkampf so oft machen, wie wir wollen und kriegen jetzt mal eine Belohnung. Jetzt können wir Systeme umbenennen, die schon entdeckt sind. So warte, das war ja wieder nur ungefähre Standort. Gebäude, Gebäude, Gebäude. Gebäude. Ist echt unser Scanner ist hinüber. Er zeigt die Gebäude einfach nicht an. Neue Entdeckung. Oh. sehr seltsam so, da ist das terminal was ein anderes terminal ist müsste es jetzt ja auch wieder eine andere mitteilung geben also, wir drei reisten zum Zentrum: der Wächter, der Erstgebrüdete und der Reisende. Alle Kinder des Atlas, alle in der Hoffnung, in der Lehre Antworten zu finden. Der Erstgebrüdete redete unaufhörlich und verherrlichte sein grausames Leben voller Gewalt und Schmerz. Eines Nachts sang er ein Lied, eine Geschichte über ein verlorenes Volk, von einer Armada von Frachtern, die aus dem Abgrund. Flüchtete. Von einer Welt, in der sich die Wächter gegen jedes lebende Wesen wandten und sich alle innerhalb weniger Momente besiegten. Laylabs zeigte nicht das geringste Verständnis. Er verließ uns nicht, gab uns aber auch keine Erklärung. Vielleicht hatten die Wächter recht. Na gut, jetzt kriegen wir wieder eine Technologie. Oh, uh, hier ist was. Ein neues Wort wäre mal wieder schön. Aber ist kein Terminal. So dann uh, zwei Kreaturen direkt mal scannen. Da ist ein Ist noch einer. Ist das der kleine dicke Yeti? -E -E -E Oder was? 61 müssten wir ja sehen. Das Landkrabben. Aber neuerdings haben die Welten das nicht so mit Fliegetieren. Ne? Doch, oh, die hier gibt's welche. So. Natürlich kommt jetzt ein Wächter, war ja irgendwie klar. Dann holen wir uns noch den Teleportpunkt wieder, weil wir waren ja hier noch nicht. Er ist in der Richtung da. Wir scannen gleich mal den Planeten da vorne. Der sieht nämlich von außen sehr friedlich aus. Aber es dürfte ja in dem System keinen geben. Unbekannter... Das kann doch gar nicht sein. Super kritischer Planet. Gab es doch hier überhaupt nicht. Oder? Seurig. Was echt jetzt? Guck mal. Der ist jetzt von uns entdeckt. Was denn? Teurig, verlassen, hyperborisch. Hier steht auch super kritisch. Also, das kann nur der eine sein, der nicht entdeckt ist. Was ist Was zum Henker? Hier sind ganz andere Planeten. Was ist denn hier denn noch? Dem da hinten? Ne, auf dem waren wir nicht. So, gucken. Das ist der Unentdeckte. Hat ja dieselbe Farbe. Trostlos. Da waren wir eben gerade. Und das ist ein super kritischer Planet. Ich würde glatt behaupten, dass das Sonnensystem hier ergibt keinen Sinn. Naja. So, wir werden jetzt den Teleporter auch direkt nutzen, müsste schneller gehen und dann gucken wir in was für ein seltsames System uns der Basiscomputer jetzt schickt das ist wie mit den Tieren die nicht existieren die wir gesehen haben, gescannt haben aber nicht hochladen konnten, weil sie nicht existieren. Alles sehr seltsam. Ich glaube, seitdem wir in Eisentham in der anderen Galaxie waren, seitdem existieren wir oder alles andere in der Gliedgalaxie scheinbar nicht mehr. wären wir jetzt zwar hier aber irgendwie auch nicht oder wir haben die Dimension gewechselt eigentlich sind wir überhaupt nicht hier wir können mit den Sachen interagieren aber das ist auch alles eine sehr faszinierende Sache mal gucken was uns jetzt erwartet auf jeden Fall so hält sich das Spiel auch spannend muss ich ja sagen immer hm. vor neue Rätsel stellen weil ah, wir fliegen wieder auf den exakt selben Planeten auf dem wir schon zweimal waren dann müssten wir jetzt ja eigentlich eine frachterbelohnung bekommen Ja. Wir kriegen eine Frachterbelohnung. Ah, ist doch aber sehr nett. Eigentlich ja, nicht nötig gewesen, aber wenn sie möchten, wir nehmen das schon gern Danke dann. So sind wir ja nicht, ne? Also... und sollten wir das nicht annehmen? Deren Laser gerade auf mich geschossen? ich gebe vollgas. Dann wird echt sehr langsam vor so einem Frachter. Wir kriegen mit der Quest gratis Frachterkampf. Jedes Mal. Echt cool. Ist es, uh, ist es ein C Frachter geworden? Und ist es scheinbar unser erster Frachter den wir jemals sehen? Denkt mal, das hat mit der Galaxie Eisendammt zu tun. Die Galaxie oder das Spiel denkt ja jetzt, wir haben keinen Frachter. Das ist unser erster Frachterkampf. Wir sehen zum ersten Mal einen Frachter. Sonst würde er nicht links oben jedes Mal einblenden, dass so ein neuer Eintrag verfügbar ist. Aber naja, wenn uns die Quest in das Gebiet hier schickt, kann man sich auch direkt die Belohnung abholen. Faszinierenderweise landen auch jedes Mal andere Schiffe. Aber... Das haben wir richtig cool gemacht. Wir sind mysteriöserweise in eine andere Galaxie schon gekommen. Und als wir wieder zurück waren, wir etwas anderes. Sehr faszinierend Oh, guck mal, wir müssen zu diesem Gebäude. Ich, ich, ich werde zu einem Mal angeflogen jetzt. Warum können wir die Daten nicht eigentlich beim ersten Mal runterladen? So alle. Wenn er uns noch zehnmal hier hinschickt, wäre es einfacher, sich einen Teleporter hier hinzustellen. So, was gibt's diesmal? Der Erstgebrütete gebrütete kämpfte tapfer, aber es gab keine Rettung. Das Nanit hatte seinen Platz ins Innere gefunden und drang durch jede Pore, jedes Glied und jeden Gedanken nach außen. Und dann war es vorbei. Er verließ uns mit der Familie aus Glas für immer, verloren in dieser Welt, während seine Geschichte endete. Ich wagte mich weiter, wir hatten es fast geschafft. Also die Geschichte scheint bald zu Ende zu sein. Können wir das jetzt? Echt jetzt? Also immer wenn wir ein System verlassen, betreten, alles setzt sich zurück. Cool. Echt faszinierend. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir das Spiel ausgetrickst oder hat unser Spiel ausgetrickst? Oder haben wir einen versteckten Geschichtsdrang entdeckt, durch Zufall? So wie ein Easter Egg. Oder ist das völlig normal? Könnt da ja gerne mal schreiben, ob das vielleicht bei jedem so ist. Aber wir können auch Gebiete umbenennen, die schon entdeckt sind. Also. etwas verwirrt nehmen jetzt einfach den teleporter Dann müssen wir nicht immer auf unseren planeten landen ich sag mal cool wäre es <lacht> wenn das nicht zum eigentlichen ähm, fortschritt gehört dass sowas möglich ist und funktioniert naja, wenn es bei jedem ist, cool ist trotzdem also, aber dann hätte man sich von vornherein die Mühe mit dem Umwind entsparen können oder mit der Frachtersuche, man hätte einfach nur die erste Hauptmission spielen müssen, was weiterfliegen und dann, zack, verlässt sie die Galaxie, oh, cool. Wir können ohne Skateboard leiten. Ach so, nee wir müssen erst zum Computer. Und dann, wenn du wieder zurück in deine Anfangsgalaxie kommst, hast Sachen, die du vorher nicht konntest. stellt sich aber jetzt die Frage, ist die Antwort 42? Hm, kann man mal drüber nachdenken. Boah, der Basiscomputer liebt dieses System. Phänomenal. Also wieder eine Frachterbelohnung, exakt dasselbe Gebäude mit einer anderen Geschichte. Warum lässt er uns die blöde Geschichte nicht einfach direkt runterladen? Und da ich nicht weiß, wie oft wir da noch hin müssen, wohnt jetzt auch nicht wirklich dann Teleporter. Weil, wenn uns jetzt das letzte Mal ist oder so, eben laut Geschichte sah es ja so aus, als wäre sie gleich zu Ende. landen landen landen leider auch nur ein zwei sterne system also hier durch zufall wegen der quest auf s treffen ist sehr unwahrscheinlich die variieren nicht mal in den größen ist es immer der b mit exakt derselben größe oder der c jetzt mit exakt derselben größe und links oben neuer frachter also neuer katalogeintrag einem kurz zu sehen. Ja, ist denn jetzt ja. ah. Auf der anderen Seite rausgekommen. Hm. Wieder eine Bezahlung und Ruf. Also den Kowachs Ruf haben wir bald voll. Die Quest eigentlich muss man ja sagen. Nicht viel gemacht und der Ruf ist gleich voll. Und was uns jetzt für Schiffe entgegenkommen? Grün, blau, blau. Und was auch immer das da ist. Kies oder so? Also wir fliegen mal zu dem Gebäude, wo wir heute überhaupt noch nicht waren. So mal das Spiel ist wirklich echt gut man entdeckt man neue Sachen und das ist völlig egal wie lange man schon spielt ich würde mal so rumfliegen so, dann sehen wir bestimmt das Gebäude nicht oh doch ich würde jetzt vermuten also wir landen mal hier und gucken ob dieses Gebäude ist Ich stehe direkt vor der Tür, das ist ja cool. So, bin gespannt wie die Geschichte jetzt weitergeht. Irgendwas stimmt überhaupt nicht. Die Schnittstelle war still geworden, seine Kugel abgekühlt und nahezu ergraut. Die Computer reagieren nicht, nichts reagierte. Es dauerte ein paar Augenblicke, bis ich merkte, dass Laylips verschwunden war. Ich war allein. Was war denn das jetzt für eine Weiterführung der Geschichte? Warum war er jetzt auf einmal allein? Wie kann man das nicht mitkriegen, dass einen so ein Wächter nicht mehr verfolgt? Okay, wir haben noch eine weitere Mission. Gut, ich dachte, fertig mit uns so im Spoiler, also die faszinierendste und seltsamste Quest ever. Es liegt aber stimmt zum Teil daran, dass wir einen Galaxiesprung ohne Raumschiff gemacht haben. Dabei sind bestimmt die Dimensionen verschwommen oder verrutscht oder so. Wer weiß wo der Atlas uns eigentlich hingeschickt hat. Die wollen wir wahrscheinlich vorher überhaupt nicht. So, am besten wieder den Teleporter nutzen. Ist aber auch irgendwie ein bisschen gemein, du nennst es, also du entdeckst das Gebiet, und irgendeiner, der es nach dir entdeckt, äh, entdeckt es neu und kann es umbenennen. Aber naja, ist ja wie in dem Krieg und bei einer Kapitulation, dann kann man das Gebiet auch umbenennen. Das ganze Sonnensystem hat sich freiwillig dem Imperium unterworfen, also. Das soll mir recht sein. ja gespannt schickt er uns wieder ein anderes system noch mal einmal waren wir ja schon oder kriegen wir wieder also was stimmt hier mit diesem teleporter nicht oder schickt er uns wieder zu diesem frachterkampf Wir haben das Gebäude extra hoch genug gebaut. Trotzdem landen wir überall. So nicht. Vom um Teleporter. So. Annehmen und dann direkt. So ein oh, Schiff. Mal gucken. Immer wieder die Frachterbelohnung. Oder ein anderes System, was überhaupt nicht existiert. Oder doppelt existiert. Das ist die eigentliche Frage. Sind die Frachter hier auf einmal türkis? Ist, ähm so, wo geht's hin? Uh, es geht da wieder hin. Das heißt, er weiß es, wir kriegen eine Frachterbelohnung. Und wir lernen einen Frachter kennen, weil es ist ja unser erster Frachter. Wir haben noch nie zuvor einen gesehen und einen betreten. Es ist wirklich, als würde sich das Spiel zur Hälfte zurück, also das System zurücksetzen, und in der Galaxie verlässt. Oh, oh, oh, nein, oh oh. Nee. Oh. Hey. U. Uh. Dieses automatische Alvisieren ist aber auch nicht so immer manchmal. Ich würde ja denken, wir springen durch die Zeit, ohne durch die Zeit zu springen. Aber das ist es ja nicht. Wir bekommen ja jedes Mal eine Belohnung. Obwohl, warte. Wenn wir... Oh, jetzt habe ich ihn gar nicht gescannt es ist noch braucht euch kaputt ähm, die belohnung annehmen mit der belohnung aber durch die zeit zurückspringen und dann wieder hierher fliegen wir haben ja die belohnung wieder und die kennen uns überhaupt nicht. also was hat der atlas mit uns gemacht also wir können ohne neu laden weil das wäre ja nicht das richtige also das was man meint guck mal vorhin waren wir sechs jetzt haben wir schon sieben ähm. weil es hat ja den Anschein, als würde durch die zeit springen ohne das spiel neu zu laden also zurückzusetzen in dem sinne cool ist ja immerhin schon dass sich der planet nicht jedes mal ändert Also wenn ihr dazu eine Erklärung habt, vielleicht gehört das einfach zum Spiel. Könnt ihr gerne kommentieren, ob euch sowas ähnliches passiert ist, falls das nämlich nicht zum Spiel gehört. Wäre sehr interessant. Da ja keine Erfahrungswerte jetzt so... müsste man ja jeden fragen, der es jemals gespielt hat, so... Habe ich ja leider noch nicht. Was bei jedem gleich war oder... vieles ja auch immer anders oder man sieht andere Sachen. So, mal gucken, was jetzt ist. Ich hörte die Musik heute Morgen wieder... dasselbe Signal, das mich dieser welt geführt hatte ich blieb stehen und hörte zu stellte meine instrumente ein um die quelle zu finden und erwartete ein anderes ergebnis aber welchen nutzen hatte die wissenschaft hier was nützen die gebete von daten wenn ein computer brennt ja. jetzt wird's ein rätsel Okay. Dann teleportieren wir uns wieder und machen dasselbe nochmal. Und sind wir in einer Zeitschleife gefangen? Würde keinen Sinn ergeben. Die Geschichte ist jedes Mal eine andere. Also kann es auch kein also kann keine Zeitschleife, kein Zeitsprung sein. Weil die Geschichte sich ja immer verändert. Erlebt vielleicht der Frachter den Zeitsprung und gar nicht wir? Dass der immer zu diesem Ausgangspunkt hierher zurückgelangt. Sehr verwirrend. Ich würde aber erstmal sagen, mit der Verwirrung reicht heute schon wieder so lange. Dann müssen wir jetzt die Basiscomputer mission leider nächstes Mal fortsetzen. Die scheinbar ja ewig weitergeht. Wo ist sie? Da. Steht leider kein Fortschritt bei. Aber witzig ist ja auf jeden Fall. Wir landen ja jedes Mal wieder hier. Ich hoffe ihr habt genauso Spaß wie ich und seid genauso verwirrt. Vielleicht auch nicht und ihr erkennt die Antwort. Dann lasst sie mich gerne wissen. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, gerne abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.